Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Erster Blick auf die Wärmebildkamera zeigt das Verborgene. Tief im Gras liegt etwas, was uns alle angeht. Es ist ein Rehkitz, das seinem Instinkt folgend sich tief auf den Boden drückt. Was eine wirksame Strategie gegen natürliche Räuber ist, hat gegen moderne Landwirtschaft keine Chance. Selbst aus unmittelbarer Nähe und unter Anleitung per Funk gelingt es dem Helfer am Boden kaum das re auszumachen. Auf den letzten Metern wird er vom Drohnenpiloten direkt angeleitet, um das von der Geiß abgelegte Kids zu finden und zu bergen. Nicht immer lassen sich Kitze so leicht einfangen, wie das, das sie soeben im Bild gesehen haben. Wie in diesem Fall hat das Kitz bereits das Bett verlassen, als der Helfer am Boden es erreichte. Die helle Stelle unten links im Bild der Wärmekamera zeigt, wo es gelegen hat. Minutenlang ist das Bett noch im Umfeld des Auffindeplatzes von der Wärmebildkamera aus gut zu erkennen. Gerade in den Randbereichen einer Fläche legen die Geißen gerne ihre Kitze ab. Leider werden diese Randbereiche als allererstes gemäht, da die Landwirte versuchen müssen, möglichst effizient und treibstoffsparend in kürzester Zeit zu mähen. In diesem Beispiel ist der nahe Waldrand deutlich zu sehen und auch hier hat der Helfer absolute Schwierigkeiten das Kids wirklich zielsicher zu finden. Aus 20 Metern Höhe sieht die Sache relativ einfach aus, aber ist man auf dem Boden in einem halben Meter hohen Grasbestand, so wird die Sache zur Konzentrationsübung, auch mit Unterstützung per Funk. Nicht selten steht der Helfer nur noch einen Schritt vor dem Kids, kann aber trotzdem nichts erkennen. Aufgrund dieser Erfahrung können wir mit Sicherheit sagen, dass das reine Ablaufen eines Feldes auf keinen Fall ausreichend ist. Gerade junge Kitze, die nicht dadurch sich beunruhigen lassen, bleiben liegen und drücken sich nur noch fester auf den Boden. Auch so optimale Bedingungen wie hier in diesem Beispiel hat der Drohnenpilot nur sehr selten. Nur für etwa zwei bis drei Stunden am Tag hat der Boden etwa 13 Grad Celsius. Dann hebt sich das Tier im hohen Gras optimal ab. Befinden sich kahle Stellen in der Fläche, so können sich diese den Tag über sehr stark aufheizen. Noch bis spät in den Abend hinein lässt sich so ein Kitz auf diesen Flächen nicht ausmachen. Daher ist es wichtig, genau den richtigen Zeitpunkt abzupassen um erfolgreich zu sein. Ist die Fläche freigegeben, kann der Landwirt sofort mit hoher Geschwindigkeit und geringem Treibstoffeinsatz die Fläche mähen. Bei diesem hier gezeigten Einsatz wurden bereits vom Jagdpächter Scheuchen aufgestellt. Diese hatten jedoch keine Wirkung. Wie sich im Nachhinein gezeigt hat, war in der oberen Fläche bereits ein Kitz zusammen mit seiner Mutter eingezogen. Glücklicherweise konnte es sehr schnell gefunden werden und die Fläche wurde freigegeben. Im Nachhinein waren alle Beteiligten froh, das Kids wieder in die Freiheit entlassen zu können. Während des Einsatzes war die Geist in der Nähe zu hören. Sie hatte immer wieder versucht, uns von ihrem Kids abzulenken. Sie musste schon sehr erleichtert gewesen sein, als sie das Kids nach unserem Abzug wieder in Empfang nehmen konnte.